Guten Abend, ich wollte ja eigentlich, es geht ja um Bildung hier auf dem Kanal, Und, das war mir dann doch zu lustig. Tatsächlich, das gibt diesen Artikel, der heißt Pupsen mit Corona, neue Studie liefert verblüffende Erkenntnisse über Infektionsgefahr. <lacht> Deswegen habe ich auch dieses Bild gewählt. Es ist nicht zu fassen. Also dieses Bild ist nicht aus Ruhr24, aber ich komme gleich drauf. Vielen Dank an Axel Baumann, der hat mir diesen Artikel geschickt. Und noch einen anderen. Leute, geht mal in dieses Kommentarvideo. Zu dem verlinke ich. Da sind die interessantesten Nachrichten mittlerweile drin. Ich denke mal auch von Axel Baumann, dieses Ding, das solltet ihr euch angucken. Da das ja alles zeitlich geordnet ist, sind diese Artikel also jetzt noch eine Weile zu sehen. So. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen. Ich habe dann noch geantwortet, es wird immer verrückter darüber, kann man schon gar nicht mehr lachen, aber es hat mich dann doch angeregt, ein Video drüber zu machen. Geduld bitte. Leute, ihr werdet euch wundern. Ich lese euch das vor und da gibt es Textstellen, da fallt ihr um. Also, <lacht> naja. Gut. Also, tatsächlich hier, der Link, der kommt dann, den könnt ihr euch auch angucken. Ne? Ihr könnt es selber auch nochmal nachlesen, aber lehnt euch zurück. Ich lese wirklich vor und das, was ich vorlese, ist albern genug, aber naja, gut, also Covid-19 über 14 bekommen, Pupsen mit Corona. Neue Studie liefert verblüffende Erkenntnisse über Infektionsgefahr vom 29.11. aktualisiert 9.12 Uhr Bildunterschrift. Dass das Coronavirus über Aerosole übertragen wird, ist längst bekannt. <lacht> naja. Doch auch Fürze sollen bei der Infektion eine wichtige Rolle spielen. Was steckt dahinter? Das ist also Canberra. Um uns und andere vor dem Coronavirus zu schützen, tragen wir seit Monaten eine Gesichtsmaske. Doch was, wenn der Mundschutz gar nicht so hilft, wie gedacht, und es noch andere Formen der Ansteckung gibt? Fürze zum Beispiel. Naja, Erreger wird aufgezählt und so weiter. Oh nee, trockener Husten. <lacht> Hinten raus. <lacht> Oder feuchter. <lacht> Gut, also jetzt geht's los. <lacht> corona infektion durch Pupsen. Ernste warnen vor Ansteckungen durch Fürze. Wie das englischsprachige Gesundheitsprogramm. Portal News Medical berichtet, könnte sich das Coronavirus nicht nur durch Niesen und Husten verbreiten, sondern auch durch Pupsen. In einem Podcast der Australian Broadcast Corporation erzählte Dr. Norman Shaw, Moderator des Corona-Cast, dass sich eine Infektion tatsächlich durch Fürze verbreiten könnte. Scherzend warnte er, als ist er seine Zuhörer furzt niemals mit unbedeckten Hinterteilen. So, und hier ist eine Abstimmung und wenn man darauf klickt, könnt ihr dann verfolgen. Und das, finde ich, ist der erste Hammer. Glaubt ihr an Corona-Infektionen über Kot oder Fürze? Jetzt kommt ich lese euch nur die Prozente vor. Ja, das sollte man unbedingt weiter erforschen, sagen immerhin 20%. Nein, sagen 52%. Das ist totaler Blödsinn. Könnte sein, aber so ganz will ich es noch nicht glauben, sagen auch weitere 20%. Gut, ich habe ja mittlerweile gesagt, so 80% sind wirklich nicht so begabt, was das Gehirn angeht. Es scheinen nur, naja, hier in diesem Fall 40% zu sein. Und äh, wahrscheinlich etwas pikiert sagte dann jemand, ich möchte dazu keine Angabe machen. Na gut, also weiter. Es kommt lustiger. Corona-Ansteckung durch Fürze. Beim Pupsen werden krankmachende Aerosole freigesetzt. Glücklicherweise tragen wir die ganze Zeit eine Maske, die unsere Fürze bedeckt. So, schau, er spielt damit auf Kleider, Hosen und Unterwäsche an. Also Stoffe, die unser Gesäß in der Öffentlichkeit normalerweise bedecken. Normalerweise. Ich denke, was wir wegen der sozialen Distanz und unserer Sicherheit nicht in der Anwesenheit von anderen Leuten pupsen sollten. Schon gar nicht mit freiem Gesäß. Ich stelle mir das gerade alles vor. Auf Twitter fragte der australische Notarzt Dr. Andy Tag, ob Fürze von Leuten mit Corona still und tödlich sein können. Und antwortete sich selbst ebenfalls auf Twitter, für zu können ein erzeugendes Prozedere sein. <lacht> er, äh, es könnte also ähnlich wie beim Niesen oder Husten zu einer Tröpfcheninfektion mit dem Coronavirus kommen. Hier steht es, farting, ein aerosol-generating-procedure. <lacht> das ist nicht zu glauben. So, weiter. <lacht> Corona-Infektion über Kot. Toilettenfahne soll Ansteckung mit dem Erreger begünstigen. <lacht> Gestützt wird diese Theorie durch eine erst vor kurzem veröffentlichte Studie Association for Professionals in Infection Control and in Epidemiology. Also Verband der Infektionskontrolle und Epidemiologie, in der über das Infektionsrisiko von Fäkalien spekuliert wurde. <lacht> Bei der, Unter äh, bei der Studie kam raus, dass nach dem Spülen eine sogenannte aerosolierte Toilettenfahne entsteht, die sowohl Kot als auch das Coronavirus enthalten könnte. Also beim besten Willen. Ich weiß ja nicht, wie die Leute spülen. Wenn ich mir diesen Satz nehme, dass eine Toilettenfahne entsteht, die sowohl Kot als auch das Virus enthalten könne, Also mit anderen Worten, <lacht> Kot spritzt in der Gegend rum. Und schlimmer, diese Toilettenfahne könnte das Virus sogar übertragen. Jetzt ein böses Toilettenbild. Ui, ui, ui. Unterschrift unter dem Bild verbreitet sich das Coronavirus durch Klospülung. <lacht> Corona-Infektionen durch Kot verhindern. Toilette immer nur mit Deckel spülen. <lacht> Deswegen rät Dr. King-Yang Chen, Professor an der Purdue. Die Gall University in Indiana, USA dazu, vor dem Spülen immer den Toilettendeckel zu schließen. Und jetzt glaube ich, äh, jetzt habe ich wirklich nochmal, jetzt, Achtung, jetzt kommt der Satz. Dadurch würden nur noch 20% der Fäkalien in der Luft landen, was eine Infektion deutlich verringern würde. Ich dachte erst, sag mal, bin ich bescheuert, kann ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, was Fäkalien sind und habe nachgeguckt. Natürlich, von Menschen und Tieren ausgeschiedener Kot und Harn. So, und wenn ich mir diesen Satz dann durchgucke, dann weiß ich, was für ein Mensch hier bei Ruhr24 geschrieben hat. Wie Fremdwörter missbraucht werden. Also dadurch würden nur noch, wenn er Deckel zu ist, nur noch 20% der Fäkalien in der Luft landen. Das heißt, sonst äh, sieht das ganze Bad oder die ganze Toilette braun aus, oder was? Mein Gott, nein, nein, nein. Gleichzeitig riet er dazu, sich nach dem Toilettengang ausgiebig die Hände zu waschen. Ja, das ist ja wohl logisch. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig hier. Kritik an der Pupsen-Theorie <lacht> kommt aus den eigenen Reihen. So hat beispielsweise Dr. Aaron E. Glad, äh, Professor für Medizin an der Eton School of Medicine äh, at Mount Sinai, ach Mensch, auf, deutliche Zweifel an den Forschungsergebnissen. Studien haben gezeigt, dass Covid-19-Patienten beim ersten Auftreten ihrer Symptome durchaus Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben können. Allerdings gibt es keine datenbasierten Statistiken, die beweisen, dass vierte das Risiko einer Corona-Infektion erhöhen. <lacht> Sich damit überhaupt so zu beschäftigen? Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich fand es zu albern. Gut, noch was. Australischer Arzt behauptet, eine Corona-Infektion durch Pupsen ist unendlich gering. Der behauptet es nur. Ne? Also Na gut. Gesunder Menschenverstand. Junge, Junge. Auch der australische Gesundheits- und Medienexperte Dr. Sam Hay glaubt nicht an die Theorie, dass furz soll das Virus übertragen können. Der Website Body and Soul, sagte er, ich glaube, da steckt viel Mist dahinter. <lacht> Wortspiel beabsichtigt. Ich glaube, es ist ein Sensationslüstern, es ist zu behaupten, dass hinter, den großen Covid, hinter der großen Covid-19-Pandemie, ein Furz stecken könnte. Ihr wisst ja, ich huste immer bei. Falsch gebrauchten Fremdwörtern. Seiner Meinung nach sei das Risiko, sich durch einen Furz mit dem Coronavirus anzustecken, unendlich gering. Ach so. Auch wenn es theoretisch möglich sei, wäre die Überlegung dahinter doch etwas weit hergeholt und es gäbe keine Beweise für die Theorie. Das sagen die alle so dann im Ernst. Ach so. <lacht> da müssten die ja neue Schilder erfinden. Eigentlich verbreitet sich das Coronavirus durch Aerosole, die durch Husten oder Niesen in die Luft gelangen. Ja, ja, klar. Mögliche Corona-Infektionen über Kot sollten weiterhin beobachtet werden. Oh. Trotzdem fügt er hinzu, dass Symptome des Magen-Darm-Traktes durchaus zum klinischen Bild, also ne, krankhaften Bild, äh, von Covid-19 gehören, insbesondere Durchfall. Außerdem gebe es Beweise, dass der Erreger schon mal in Kot gefunden wurde. Halt, stopp! Kurze Einfügung im Abwasser von Barcelona, nämlich schon 2019 oder 18 sogar, wurde das gefunden, na, na ja, Deswegen rät der Mediziner trotz seiner Skepsis dazu, den Infektionsweg über Kot weiterhin zu beobachten. Klar, natürlich. Infektionen, ne? Mannometer. Unabhängig davon raten die australischen Forscher dazu, nach dem Toilettengang stets auf eine gründliche Handhygiene zu achten. Und Donnerwetter, dazu brauchen wir solche Forscher. Durch Händewaschen können das Infektionsrisiko deutlich gemindert werden. Mhm. Darüber hinaus raten sie im, Badezimmer stets, äh, im Badestimmer stets gründlich zu reinigen. Achso, auch wenn es bisher keine offizielle Bestätigung dafür gibt, ob man sich durch Kot oder Pupsen mit dem Coronavirus anstecken kann. Leute... Und wenn ich dann diese Werbung sehe, dann wisst ihr, an wen das gerichtet ist. Mannometer. <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> lustig oder... Ich weiß nicht. Ich erinnere nochmal an dieses Video. Mit steigendem Bildungsniveau sinkt die Angst vor Corona. Sapereaude. Hm? Naja, so, jetzt kommt hier mal wieder äh, der Link. Und damit die Bildung besser wird, gründen wir eine neue Schule. Und wir sind auf dem... Sehr guten Weg dahin. Naja, manchmal macht uns der Start noch ein bisschen Schwierigkeiten, aber wer will, der kann dann gerne gucken. Ich verlinke das auch unten. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung? Das wissen immer noch nicht viele Leute. Wird immer noch gerne angeschaut. Der Link dazu hier. Und hier auf dieser Seite kommt, kommen andere Links zum Beispiel zum Kommentieren. Leute, das waren elf Minuten. Oh, ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Aber irgendwie ist es doch albern. Ne? Naja. Also, habt einen schönen Sonntag bis zum nächsten Video. Das wird aber wieder fachlich. Es sei denn, es kommen noch mehr solche blödsinnigen Dinge. Oder es kommt eine ganz schöne Nachricht. Da melde ich mich auch nochmal. Ne, zum Beispiel der Wolf ist tot oder sowas. Ne? Also, haut rein. Tschüss.